Wie ihr aus so einem flachen Teig noch so ein schönes, wunderbares Brot mit Hefewasser backen könnt, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Schaut euch dieses Brot an mit Sauerteig und Hefewasser. Das Rezept findet ihr unter diesem Video. Fangen wir an. Also hier sind die Zutaten: Trockensauer und Weizenmehl, also Weizen-Trockensauer. Hierzu kommt noch Wasser. Das sind jeweils 10 Gramm und beim Wasser sind es 20 Gramm. Und das vermenge ich jetzt erst einmal, denn wir brauchen für dieses Rezept 150 Gramm Weizensauerteig bzw. das Anstellgut davon. Und äh, ich lagere meinen nicht im Kühlschrank, sondern trockne den immer. Das ist für mich ein bisschen einfacher zum Handhaben. Wenn ihr jetzt noch Weizensauerteig oder vielleicht auch ein Levito Madre in eurem Kühlschrank habt, dann könnt ihr die 150 Gramm auch so direkt entnehmen. So, ich vermenge das aber erst einmal. Es kann ja auch sein, dass ihr vielleicht auch einen Trockensauer habt und damit ihr einfach wisst, wie da so die Handhabung ist, möchte ich euch das natürlich gerne ausführlich zeigen. So, das habe ich jetzt hier ordentlich verrührt, schließe das luftdicht ab. Das geht auch an Europa Sauerteig, packe es zur Seite und lasse es einige Stunden bei Zimmertemperatur stehen und zwar so lange, bis ich ein paar Bläschen bilden. Das kann so 6 bis 18 Stunden dauern, je nachdem. Hier könnt ihr es vielleicht schon erkennen, also ein paar Bläschen waren schon da und dann dachte ich mir, attacke, weiter geht es. Jetzt habe ich hier 50 Gramm Mehl. Und 50 Gramm Wasser. Das gebe ich jetzt hier direkt hinzu. Und auch das vermenge ich jetzt mit so einer kleinen Gabel miteinander. Ihr seht, es ist total einfach, mit einem Sauerteig zu arbeiten. Ganz viele haben sich ja schon mein Sauerteig-Video für Anfänger angeschaut. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Thema Hefewasser oder zum Sauerteig, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, denn ich helfe euch natürlich so gut es geht und ich bin schon sehr gespannt, wie euch dieses Rezept gelingt. Ich hatte unheimlich viel Angst, dieser Teig ist wahnsinnig weich und jedes Mal, wenn ich die Stretch und Fold Methode gemacht habe, da komme ich gleich noch zu, die tatsächlich auch anders ist als bisher, ihr das vielleicht auch kennt, ähm, ist er wieder in sich zusammengesackt und ich habe gedacht, das kann nichts werden und es ist wirklich doch... Wirklich richtig gut geworden und so unheimlich lecker. So, Sauerteig ist wieder ordentlich verrührt. Zack, einmal wieder zuschließen, geht sogar einhändig. Zur Seite gestellt, bei Zimmertemperatur stehen gelassen. Und wenn es dann soweit ist, haben wir hier 750 Gramm Weizenmehl und wir brauchen ja 150 Gramm von dem Sauerteig-Anstellgut. Ich zeige euch das mal, guckt mal. Die hat schöne Bläschen entwickelt und auch wenn der nicht so extrem aufgeht, macht euch keine Sorgen, das reicht völlig aus. So, also ich wiege jetzt gleich mal den, das Sauerteig-Anstellgut richtig ab, deswegen habe ich das jetzt noch mal eben auf die Waage gestellt. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob das 150 Gramm sind, ob das ausreicht oder ob das vielleicht zu viel ist. So, wenn ihr was von einem Anstellgut übrig habt, wenn ihr das vom Trocken, wieder macht, Dann könnt ihr das ganz normal wieder in den Kühlschrank stellen oder ihr trocknet das ganze wieder und legt es zu eurem Vorrat. Wie gesagt, ich arbeite unheimlich gerne mit Trockensauerteig, weil ich damit meine ganzen Vorräte richtig gut im Überblick habe. Ich muss nicht ständig irgendwelche Teige füttern und wenn ich merke, der Vorrat geht zur Neige, dann setze ich das nochmal wieder an und trockne es dann auch gleich wieder. Wie das geht, habe ich euch in meinem Sauerteig gezeigt, verlinke ich euch oben rechts. So, dann kommt hier noch der Teelöffel Salz hinzu und selbstverständlich der wichtigste Protagonist Hefewasser. Oben rechts verlinke ich euch ein Video bzw. eine hilfreiche Playlist hierzu. Ich liebe Hefewasser und hier auf dem Kanal dreht sich alles dazu. Dann ist hier noch Wasser und dieses Video gibt es tatsächlich nicht auf Deutsch und ich habe auch noch nicht mal ein englisches Video gefunden. Ich habe es wirklich nur auf Türkisch gefunden. Deswegen freue ich mich so sehr, dass ich euch dieses Video wirklich zum ersten Mal zeige. Das Ganze wird ordentlich durchgeknetet, ja, so zehn Minuten waren das bestimmt. So und dann gebe ich das erstmal in eine spezielle Schüssel. Ich habe hier meine Auflaufform, da ist Öl drin, hier könnt ihr es nochmal sehen. Das ist einfach besser, um dann den Teig gut Hand zu haben. Ich habe jetzt hier so ein neutrales Öl genommen, Olivenöl könnt ihr in diesem Fall tatsächlich auch nehmen. So, einmal noch mal schön in die Ecken, damit der Teig nicht anklebt. Teig hinein und dann mache ich schon mal Stretch and Fold. Das ist diesmal aber eine andere Methode, als ihr vielleicht kennt. Ich hätte jetzt auch noch mal ein bisschen warten können, bis der Teig sich selber verteilt. Sondern klappt ihr den Teig von unten so rein und macht eine Rolle. So, dadurch, dass der Teig jetzt frisch ist und noch nicht so lang Seht das sieht jetzt ein bisschen komisch aus? Sondern drehe ich ihn schon mal auf die richtige Seite, also so um 90 Grad, weil ich ihn gleich von der anderen Seite bearbeite. So nach einigen Stunden geht es weiter und ihr seht, der ist total weich, gerade besonders mit dem Hefewasser. Wirklich eine Herausforderung, ähnlich wie beim Jabatta Baguette. So, also von unten rausrollen, hier, zack, zack, zack. Ja, ist wirklich eine Herausforderung gewesen und ich sage euch, ich habe nicht an den Erfolg geglaubt. Ehrlich nicht. Ich habe wirklich gesagt, das wird nichts. So, wieder gleich 90 Grad quer. Ich verteile noch mal ein bisschen das Öl, damit er nicht weiter klebt. Nur um sicher zu gehen, dann decke ich ihn immer luftdicht ab und lasse ihn wieder ein paar Stunden stehen. So, und dann versuche ich das mal von der anderen Seite, also von oben nach unten, aber ist ja quasi das Gleiche. Und ihr könnt es sehen, der schwimmt unheimlich, also ihr könnt bestimmt aus diesem Teig auch wunderbare Baguettes machen. So. Und vom Geschmack her ist dieses Brot wirklich klasse. Wir haben ähm, das zum Frühstück teilweise gehabt und dann den Rest des Brotes als Bruschetta gemacht. Das war wirklich total lecker. Ich habe das schön in der Pfanne angebraten mit ein bisschen Olivenöl, habe es danach mit Knoblauchs so abgerieben. Und dann frische Tomaten mit Mozzarella drauf. Das war ein Genuss. Ich sage es euch, ich kann euch das Brot wirklich empfehlen. So, hier auch noch mal. Jetzt habe ich noch mal den Schluss nach unten gedreht. Das war auch wirklich eine Herausforderung. Und dann dachte ich, nee, das gefällt mir nicht. Ich mache gleich noch einmal Stretch und Fold, also quasi dieses Rollen. Drehe es noch einmal. Okay, jetzt so langsam sieht es ein bisschen gut aus, aber ihr seht es, er fällt gleich wieder zusammen, deswegen dachte ich, okay, jetzt, ich habe die Faxendicke, ich habe wirklich gedacht, das wird nichts. So, noch einmal, also so viel hatte ich noch nie und guck mal, nach einer Weile sieht das schon wieder so aus. Ich hatte ihn dann ein bisschen im Kühlschrank gelagert und wollte ihn, wie ihr seht, am Schlitz da in der Mitte eigentlich in zwei Teile machen und dann dachte ich, nee, das ist ja eigentlich ein Brot, ich lasse das jetzt auch als ein Brot. Und ich falte es jetzt und ich packe es und ja, dann zeige ich euch quasi das nicht gute Brot. Aber ich war wirklich über das Ergebnis überrascht und ich bin gespannt. Kanntet ihr dieses Trabzon schon? Also das ist ja benannt nach einer bestimmten Region in der Türkei. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. So und ich nehme ein kleines Stück vom Brot ab. Das ist gleich für das Geflecht, was oben drauf kommt bei dem Schnitt. Das packe ich jetzt einfach erstmal so zur Seite, rollt es noch ein bisschen. Bei mir war jetzt der Vorteil, dadurch, dass der Teig frisch aus dem Teig kam, äh, aus dem Kühlschrank, dass der Teig frisch aus dem Kühlschrank kam, konnte ich den jetzt auf der Arbeitsfläche bearbeiten, ohne ihn bemehlen zu müssen. Ist das bei euch nicht der Fall, dann müsst ihr tatsächlich hier nochmal eben Mehl nehmen. So, und jetzt mache ich noch eine andere Faltmethode. Dafür müsst ihr den Teig so ein bisschen auseinanderstrecken. Und ganz vorsichtig zu einem Rechteckform. also wirklich vorsichtig, dass er nicht reißt. Ich habe ihn so gut wie möglich so auseinander eventuell noch ein bisschen dünner. Also guckt da so ein bisschen, aber ihr seht schon, der Teig ist wirklich richtig gut elastisch. Und übrigens, ähm, ich biete ja seit einiger Zeit Mitgliedschaften hier auf YouTube an. Ich erwähne das ja immer in den Videos, das ist mir unheimlich wichtig. Denn ihr könnt mich wirklich damit richtig gut unterstützen und ich möchte mich hier bei meinen bisherigen Unterstützern bedanken. Toll, dass ihr da seid. So hier klappe ich das jetzt in die Mitte, sodass die Kanten sich einigermaßen treffen. So, ich strecke es noch mal so ein bisschen und dann wird der Teig nämlich aufgerollt, anders als bis der, bei der vorherigen Methode. So hier zack. Einfach mal in die Rolle und deswegen theoretisch, wenn ihr ein Baguette draus machen wollt, wäre das jetzt perfekt. Ihr zieht es jetzt noch ein bisschen auseinander und dann habt ihr euer Baguette. So, ich will ja aber ein rundes Brot haben. Das heißt, ich drehe das jetzt so ein bisschen, ohne da die Luft rauszudrücken und ich knipse das aber hier noch mal ein bisschen auf der Unterseite zusammen, drehe es dann wieder um, weil es soll ja auch schön rund sein. So, also. Ich gebe hier wirklich alles für euch mit Rezepten, die ich noch gar nicht kenne. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt zum Thema Hefewasser, lasst es mich gerne wissen. Weil ihr ja so viele Wünsche geäußert hatte, habe ich ja mittlerweile tägliche Videos. Das heißt einmal auf Deutsch und am nächsten Tag zeige ich das gleiche Video auf Englisch. Damit es auch wirklich alle sich noch mal anschauen können. Denn ich finde es unheimlich wichtig zum Thema Hefewasser, dass ihr auch das alltagstauglich habt zum einen und dass ihr so eine große Auswahl wie möglich habt. So, das Brot geht jetzt auf dem Backblech mit Backpapier und jetzt können wir uns dieser Kugel widmen. Ich hatte zuerst versucht, das mit Öl einfach zu machen. Das funktioniert aber nicht, weil der Teig einfach extrem war. Der hat dann nur noch geklebt und alles. Dann habe ich mir das jetzt bemehlt. Der wurde dann einfach zu warm, weil ich mit der Hand gearbeitet habe, auch wenn er direkt aus dem Kühlschrank kam. So, und daraus dreht ihr jetzt so einen Strang. Normalerweise geht das aber Arbeitsfläche besser, weil ich die aber so extrem bemehlt hatte. War das dann wieder nicht so einfach? Also, auch für mich sind solche Premieren immer eine Herausforderung. So, nee, noch ein bisschen. Da geht noch was. So, und wenn dir dieses Video gefällt, wo ich hier schon wieder alles gebe, dann gib ihm doch einen Daumen hoch und teile es, damit so viele Leute wie möglich erfahren, wie toll und einfach man mit Hefewasser backen kann. So, und ihr habt es jetzt schon gesehen, ich habe hier einen Strang geformt, also ich habe das einfach so gefaltet. Hier ist das Brot, es hat jetzt ein bisschen Zeit und diesen Strang gebe ich jetzt einfach mittig da so drauf. Und wenn ihr da zu viel habt, klemmt das einfach unters Brot oder knipst es an die untere Brotseite. Ich hatte jetzt wie gesagt Glück, dass ich das so drunter schieben konnte. So und dann nehmt ihr ein Messer. Ich habe das jetzt ein bisschen versucht zu bemehlen. Die Betonung liegt auf versucht. Oh, so. Ihr könnt auch natürlich ein Rasiermesser nehmen, das habe ich im Moment nicht bei mir zu Hause. Und dann schneidet ihr es von der einen zur anderen Seite richtig tief ein. Ich habe sogar noch eben eine Luftblase getroffen, so ah, das muss noch ein bisschen, das soll ja diese richtig schöne typische Trabzon-Brotform kriegen. Also noch ein bisschen nachgeschnitten, so und das Ganze lasse ich stehen, heize den Backofen jetzt vor und gebe das dann dort hinein. Ich habe auch noch eine Schüssel Wasser dort, das sind 200 Grad Ober- und Unterhitze und das Brot besprühe ich dann auch noch mal mit Wasser, während ich das auf die mittlere Schiene reinschiebe. Das braucht dann ungefähr 45 Minuten und guckt euch das an. Ich habe es dann auf dem Backblech bzw. auf so einem Backrost abkühlen lassen und genau so muss das aussehen. Und wenn ihr das noch nicht getan habt und noch mehr so leckere, toller und auch teilweise außergewöhnliche Rezepte sehen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann erfahrt ihr nämlich immer als erstes, sobald ein neues Video online ist. Und schaut euch dieses Ergebnis an. Außen, kross, innen, ganz schön saftig, ja saftig, in Anführungsstrichen, also es ist wirklich perfekt, richtig schön weich und auf dem Bildschirm zeige ich dir neue, tolle Videos extra nur für dich. Viel Spaß beim Anschauen und liebe Grüße, deine Emma.